Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studierende, liebe Interessierte, ich würde Ihnen ganz gerne heute in einer zweiten Folge zum Podcasting zeigen, wie man mit Audacity mehrspurige Audios produzieren kann, die zur Vorlage werden können für eine Präsentation, die Sie benutzen. Denn es geistern immer noch die Hinweise durchs Netz, dass man doch bitte PowerPoint-Präsentationen mit Audiokommentaren von sehr versehen solle. Das Ganze hat einen ähm, entscheidenden Nachteil, ähm, der ganz wesentlich darin liegt, dass jeder Nutzer sich immer nur den kompletten Kommentar einer Folie anhören kann und nicht in diesem Audiokommentar beliebig springen kann. Deswegen würde ich Ihnen tatsächlich empfehlen, dass Sie Ihre PowerPoint-Präsentation oder welche Präsentationssoftware Sie auch immer verwenden, als PDF ablegen und einen separaten Audiokommentar dazu liefern. Ähm, womit Sie natürlich äh, ein Hilfsmittel, ein Tool brauchen, um auf Folienwechsel aufmerksam zu machen. Und ich würde Ihnen ganz gerne heute mit Outer City zeigen, wie das funktioniert. Dazu öffne ich zunächst ähm, Outer City und zeige Ihnen jetzt hier ein, den, die, die blanke Oberfläche. Wenn Sie Fragen haben zu Autocity, ähm, vielleicht nur so viel. Sie sollten sich vorher einen MP3-Codec installieren. Den verlinke ich in der Beschreibung zum Video. Ebenso wie die URL zu Outer City zum Download. Ähm, in der Beschreibung zum Video wird außerdem verlinkt sein, ein Hinweis auf die BBC Soundeffekte und auf freemusicarchive.org. Ähm, dazu dann aber an der betreffenden Stelle mehr. Zunächst einmal äh, die Ausgangslage für das, was wir hier tun, ist, dass wir mit einer Präsentation, zum Beispiel schalte ich jetzt einfach, diese einmal auf, das ist eine Präsentationsvorlage, wie wir sie an der TU Dresden verwenden, im 16 zu 9 Format. Und wenn Sie jetzt zwischen diesen Präsentationsfolien wechseln, müssen Sie Ihre Hörerinnen in einer Audiospur auf diesen Folienwechsel vorbereiten. Das Ganze machen wir ähm, mit ähm, Outer City. Äh, und ich würde Ihnen ganz gerne vorführen, wie und auf welche Art und Weise. Zunächst jedoch der Einstieg. Herzlich Willkommen, mein Name ist Alexander Lasch und ich würde Ihnen heute gerne die Produktion von mehrspurigen Audios äh, via Audacity vorstellen. Das ist zunächst ein normales Intro-File. Wir hören uns das Ganze jetzt noch ein. Herzlich Willkommen, mein Name ist Alexander Lasch und ich würde Ihnen heute gerne die Produktion von mehrspurigen Audios äh, via Audacity vorstellen. Also das äh, wäre ein einfaches Audioformat, äh, das können Sie jetzt bereits als MP3 exportieren. Das ist natürlich aber nicht in unserem Sinne, sondern wir wollen tatsächlich eine ähm, lesergeführte Audiopräsentation äh, äh, anfertigen, produzieren. Und dazu zeige ich Ihnen ganz einfaches, ähm, eine ganz einfach äh, zu bedienende und zu nutzende Ressource, nämlich die BBC Soundeffekte die 2016 ans Netz gegangen sein äh, sind und die Soundeffekte, die die BBC für die Produktion ihrer legendären Hörbücher einsetzt, für Sie verfügbar machen. Ähm, das Wichtigste, was Sie bitte zur Notiz nehmen sollten, ist, dass diese Soundeffekte unter einer Lizenz stehen, unter einem Copyright und dieses Copyright liegt bei der BBC. Also Sie sollten ähm, dieses Copyright angeben und zwar 2016 ist das online gegangen und dann geben Sie an für welchen Zweck Sie das Ganze verwendet haben, so dass falls jemand auf dieses File stößt, sofort weiß, woher der Soundeffekt kommt, ähm, nämlich von der BBC äh, for educational purpose. Gut, ähm, ich Wähle diese Digitaluhr aus. Ähm, das haben wir schon ein paar Mal verwendet. Ich zeige Ihnen mal ganz kurz, wie die klingt. Das sollten Sie alle von, äh, aus den späten 80 ern und 90 ern kennen, dieses Geräusch. Wenn Sie da schon auf der Welt waren, würde die ganze jetzt äh, laden. Und muss dafür den äh, Lizenzbedingungen zustimmen und importiere das File jetzt in als separate Spur via Track and Drop in Audacity. Ähm, jetzt ganz kurz sehen Sie schon, dass die Frequenz, äh, das Frequenzband hier etwas höher ausschlägt. Das heißt, diesen Soundeffekt werden wir ähm, im Geräusch reduzieren müssen. Wichtig für Sie ist zu wissen, dass wir ihn negativ verstärken. Und zwar deutlich. Hier können Sie sich gern ein wenig austesten. Wir hören das Ganze mal äh, in Kombination an. Herzlich willkommen, mein Name ist Alexander Lang. Das Geräusch ist hier an der Stelle immer noch zu stark. Das heißt, wir müssen es jetzt noch einmal äh, reduzieren. Probieren es mal so. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. In dieser Lautstärke können wir es wohl äh, belassen. Jetzt das Entscheidende, was Sie mit diesem Geräusch anstellen können. Ähm, Sie können einfach mit dem äh, Trennerwerkzeug in Outer City an eine andere beliebige Stelle springen und dann äh, folgendes zum Beispiel einsprechen. Nur ein Hinweis vorab, immer wenn Sie dieses Geräusch hören, wechseln Sie bitte die Folie. Die Foliennummer sage ich gleichzeitig mit an. So, das ist also im Wesentlichen die Idee des Ganzen, die dahinter steht. Ich habe jetzt ein wenig lauter gesprochen, deswegen muss ich meine Stimme hier verstärken in der ersten Spur. Sie können das auch über die Lautstärkeregler im Menü machen. Aber ich denke, so sollte es... Halt, Moment, brechen das mal ab. Wir machen das über das Menü und hören das mal Probe. Aber vorher kopieren wir das Geräusch, das gewählte, und fügen es einfach an der Stelle ähm, in eine Autospur ein und hören uns das Ganze jetzt mal gemeinsam an. Herzlich Willkommen, mein Name ist Alexander Lasch und ich würde Ihnen heute gerne die Produktion von mehrspurigen Audios via Audacity vorstellen. Nur ein Hinweis vorab, immer wenn Sie dieses Geräusch hören, wechseln Sie bitte die Folie. Die Foliennummer sage ich gleichzeitig mit an. So, jetzt haben wir also eine zweite Spur. Und ich würde jetzt einen Folientrenner auf einer dritten Spur anlegen. Können Sie aber auch natürlich auf allen anderen Spuren machen, um Ihnen zu illustrieren, wie Sie das Ganze realisieren können. Zunächst spreche ich aber den Text ein für die Präsentation. Das ist im Wesentlichen... Die Präsentation, die ich heute dafür benutzen würde. Das ist eine simple Präsentationsvorlage, so wie sie von der TU Dresden äh, im Corporate Design zur Verfügung gestellt wird. Hier sehen Sie eine grafische äh, Übersicht über die redaktionellen Hinweise, wie eine Gliederung in einer CD-Präsentation äh, anzulegen ist. Und so können Sie dann in der Präsentation auf neue Folien hinweisen, indem Sie wie jetzt ein Zwischensignal einblenden und dann auf die nächste Folie wechseln. So, gehen wir mal ganz zurück. Sie sehen hier haben wir unser Signal. Das war mein Smartphone, Entschuldigung. Hier haben wir unser Signal und wir müssen es genau an dieser Stelle einfügen. Und dahinter noch den Folien, die Foliennummer einsprechen. Folie 2. Hier sehen Sie eine grafische... Und das Ganze an dieser Stelle noch einmal. Folie 3. Ein Zwischensignal einblenden. Und wenn Sie das Gefühl haben, dass die Zwischenzeit hier ein wenig zu knapp ist, kopieren Sie einfach eine Stille und setzen Sie dann an die betreffende Stelle. Moment, das müssen wir jetzt glaube ich auch noch mal machen. Halt, da. Und so haben Sie ein Audiosignal erzeugt. Ich schalte mal hier kurz den Ton ab. Ähm, so haben Sie ein mehrspruchiges audio, äh, äh, audio -File erzeugt, ähm, in dem Sie immer auf die jeweiligen Folienwechsel hinweisen können. Jetzt hören wir uns das Ganze noch einmal in Summe an und dann speichern wir das Ganze. Das ist im Wesentlichen die Präsentation, die ich heute dafür benutzen würde. Das ist eine simple Präsentationsvorlage, so wie sie von der TU Dresden äh, im Corporate Design zur Verfügung gestellt wird. Folie 2. Hier sehen Sie eine grafische äh, Übersicht. Hier hatten wir jetzt noch ein Störsignal drin, was wir nicht brauchen. Und das vorsichtshalber nochmal Probe. ...hinweisen, indem Sie Folie jetzt... das Ganze, fügen das hier ein, löschen das noch heraus und nehmen, testen es noch mal aus, indem Sie wie jetzt Folie 3 ein Zwischensignal einblenden. So, wunderbar. Ähm, jetzt haben wir... Jetzt haben wir eine, äh, ein File, das äh, Sie benutzen und exportieren können. Und um das Ganze noch ein wenig ähm, weiter abzurunden, noch ein weiterer Tipp, nämlich, dass Sie mit, einem, mit einer Intro-Musik arbeiten, um Ihre Aufnahmen erkennbar zu machen. Ähm, man kann dafür eine, äh, einen Titel nehmen, äh, den man über freemusicarchive.org er also hat sich auswählt. Ich habe das schon mal vorbereitet und mich für diesen entschieden. Den spiele ich Ihnen kurz vor. Sie sehen, schon wenig aufgeregt. Ähm, können Sie das Ganze benutzen und einbinden. Ich würde jetzt hier nochmal zurückgehen, weil es mir tatsächlich jetzt nicht um, um die Musik geht als solche sondern ich Ihnen nur zeigen möchte, wie Sie dann hier mit einer weiteren Spur arbeiten können. Sie hätten dann, haben nämlich noch ähm, eine dritte, ein drittes Pfeil und wir ziehen jetzt mal ganz kurz die Musik als Intro-Video hinein oder als Intro-Musik. Sie sehen, das ist natürlich viel zu aufgeregt, um äh, das Ganze damit zu ähm, äh, den ganzes, äh, äh, die ganze Aufnahme äh, damit zu unterlegen. Es geht tatsächlich nur auch um das wiedererkennbare Intro. Wir würden jetzt hier äh, erstmal eine Negativverstärkung vornehmen, also den Geräuschpegel reduzieren. Und ich probiere es jetzt erstmal so. Ähm, würden das Ganze freilich auch, das es üblich, ähm, ausblenden es natürlich auch einblenden, wenn sie das möchten. Wir blenden das ganze aber aus und hören jetzt mal wie die Lautstärke sich zu unserer Herzlich willkommen, mein Name ist Alexander Lasch. Sprechstimme verhält. Das ist ein wenig zu laut, das heißt wir reduzieren hier die Lautstärke. Herzlich willkommen mein Name ist Alexander Lasch und ich würde ihnen heute gern den, die Produktion von mehrspurigen Audios äh, via Audacity vorstellen. Nur ein Hinweis vorab, immer wenn Sie dieses Geräusch hören. Ich denke, so können wir es erst einmal lassen. Und ich würde jetzt das MP3-File produzieren und einmal für Sie vorspielen. Im Ganzen, gemeinsam mit einer Musterpräsentation. Also, das Ganze nennen wir intro Test Audacity und 256 ja, Qualität reicht vollkommen aus. Ähm, wichtig wird jetzt, dass Sie hier an, dem, an den Copyright Informationen, ähm, in den Copyright Informationen die ähm, Quellen angeben, die Sie verwendet haben. Und dafür haben wir vorhin unter anderem die Copyright-Angabe der BBC verwendet. Aber Sie müssen freilich auch die Musikquelle noch angeben. Das zeige ich Ihnen aber gleich. Also, das was wir bei freemusicarchive.org ähm, äh, an Informationen haben, das Ganze äh, der Artist ist... Ähm, Pictures of the Floating World. Der Titel heißt Waves of the Floating World. Und das Ganze steht, und das ist relativ wichtig, unter einer spezifischen Lizenz. Um, diese Creative Commons Lizenz besagt, sie, non, also sie geben den Autorennamen an bei um, sie darf nur für nicht kommerzielle Zwecke verwendet werden, non-commercial und muss zu selben Bedingungen geteilt werden, share-alike. Also das bedeutet, dass Sie ähm, im Wesentlichen die Datei bearbeiten können, so wie wir das gerade gemacht haben, nämlich indem Sie sie einkürzen und dann mit Lautstärke, Modulation arbeiten. Ähm, ich könnte diesen ähm, Podcast oder dieses, äh, dieses Sound-File jetzt aber nicht unter sich by veröffentlichen, sondern ich müsste, da ich diese Musik verwendet habe, hier dieselbe Lizenz verwenden. Also cc by Non-Commercial Share Alike. Das tut im Wesentlichen nicht weh, aber wir sind da nicht im Goldstandard ähm, der Open Educational Resources oder im Open Access Bereich. Ähm, aber dramatisch ist es nicht. Wirklich, die Künstlerinnen und Künstler wollen ja auch genannt sein. Also wir nehmen hier, übernehmen die noch die Lizenz, cc BY. Uh, Non-Commercial, Share-Alike und das ist hier in der Variante 3.0. Um, und zwar muss ich kurz schauen, ähm, keine internationale Lizenz, sondern eine US-License und das Ganze müssen Sie dann angeben in den uh, im Copyright. Und das, der Podcast selbst ist von mir und ich würde Ihnen nur denselben Bedingungen teilen. CC by non-commercial non SA, allerdings unter 4.0 International. Ja, das ist, wäre jetzt meine äh, Lizenzangabe für, den, für das MP3-File. Und diese Angabe kopieren Sie in ähm, das dafür vorgesehene Feld, nämlich ähm, Copyright Message. Da setzen Sie es rein. Und Sie können diese Copyright-Message auch noch einmal in die Kommentare setzen. Das Ganze ist äh, gemacht von mir. Sie können Albumtitel ergänzen und so weiter und so fort. Aber das machen wir jetzt nicht. Wir produzieren das jetzt einmal durch und dann hören wir es uns einmal an, im, zusammen mit einer möglichen Präsentation. So, das Ganze ist jetzt auf dem Desktop gespeichert und hört sich so an. <lacht>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 in der Präsentation auf neue Folien hinweisen, indem Sie, wie jetzt, Folie 3, ein Zwischensignal einblenden und dann auf die nächste Folie wechseln. Sie sehen, mit dieser einfachen Technik können Sie MP3-Files produzieren, die Sie dann parallel mit einer PowerPoint-Präsentation als PDF verschicken, überall einbetten können. Und daran auch die Rechte haben. Schlussendlich ist es dann auch möglich, ähm, mit diesem Audio-File ein Video zu produzieren. Das soll aber nicht Gegenstand dieses kurzen Erklärvideos zur Erstellung mehrspuriger MP3s dienen. Sondern das wäre dann äh, Inhalt eines weiteren äh, Videos. Was ich Ihnen aber noch zeigen möchte, ist, dass Sie, wir arbeiten ja an der TU Dresden mit ähm, der sogenannten mit äh, Matrix Riot, also einem Messenger, der einsetzbar ist in ganz verschiedenen Kontexten und hier könnten Sie jetzt, das zeige ich Ihnen auch, sowohl diese Präsentationsvorlage, die ich gerade verwendet habe, als auch das Audiofile einfach einstellen und so wäre es für alle in der Matrix als PDF und als äh, Audiofile nutzbar. Das halte ich für den einfachsten Weg, um professionell Präsentationen zu vertonen. Und unabhängig davon lässt sich dieses audio auch anhören, ohne dass man der Präsentation folgt. Richtung Podcast gedacht ist das eine sehr, sehr, sehr beliebte Möglichkeit, um zum Beispiel bestimmte Inhalte noch einmal zu wiederholen. Ich kann Ihnen nur dazu anraten, das genau so zu realisieren und nicht auf die Vertonung von PowerPoint ihnen zu setzen. Denn das Format ist sehr, sehr reglementiert. Ja, vielleicht... Das soll es für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn Ihnen dieses Video eine Hilfestellung bietet bei der Produktion von MP3s äh, für Ihre Präsentation als PDF-Files. Äh, nur so viel sei nochmal gesagt, das ist die einfachste Möglichkeit, mit unterschiedlichen medialen Inhalten zu einem tollen Ergebnis zu kommen. Und Sie können unabhängig davon, ob Sie eine powerpoint als Tool besitzen, als Programm besitzen oder eine Präsentationssoftware äh, verwenden können, diese Kombination natürlich auch auf jeder X-beliebigen Website einbetten. Also wenn Sie zum Beispiel einen Blog ähm, äh, betreiben und zur Verwendung äh, und verwenden, können Sie die PDF einbetten und dazu das entsprechende audio -File. Und das ist tatsächlich in den Kontexten, in denen wir uns akademisch bewegen die allereinfachste Methode und sicherste Methode, um äh, hochwertige mediale Inhalte zu produzieren. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, ähm, in Fortsetzung zu dem, was ich Ihnen heute gezeigt habe, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass ich Ihnen auch noch das Videoschnittprogramm OpenShot vorstelle, äh, indem Sie dann aus einer solchen Audiodatei auch ein entsprechendes Video äh, produzieren können, Dazu aber später mehr und nicht heute. Vielen Dank und auf bald, Ihr Alexander Lasch.